Ja, was geht? Der macht mir einen Schaden. Marine 25. Okay, also Ja, so gehen auf die Schützen los. Ja, ich glaube noch ein bisschen da unten, ne? Sollen die doch gegenseitig auf sich losgehen. Ich weiß noch nicht, wo sie jetzt hin will sie auf uns los hat irgendwie nicht gefallen und wie bewegt sie jetzt sich jetzt irgendwo hin wo ich sie gar nicht erreichen kann ich würde irgendwie lachen wenn irgendwie einige der gegner irgendwie auf die auf die bosse losgehen würde die erledigen würde ich weiß noch wie ich in den früh ist ja battle ob die eagle allein gespielt haben und ich bin mit einer ballista auf Dimitri losgegangen. <lacht> In der Mitte der Map sind so eine Balliste wo normalerweise Bernadetta drin ist. Weil ich, ich habe ja selber mit einfach Dimitri abgeschossen. War awesome. ja, sehr cool. Demira steht immer noch da oben. Oh, jetzt geht sie da rein. Okay, what? Oh nein. Das ist mir ein bisschen zu krass gerade. Also, welchen dagegen schon wieder machen, ey? Ah, drei bis fünf Nehmen auf den nüsse gerade damit. Ich war Reichweite von denen an. Vielleicht, wo ich hier hingehen soll, um mit Sicherheit zu sein. Ja, ihre stärke hat augen wie nachgelassen habe ich so Gefühl. Ne? ich war auch mal stärker habe ich so den eindruck da also war ich, ich denen keine Embleme geben kann ne? nichts machen wir mit denen Sogar getroffen. So. Da haben ja auch irgendwie nichts irgendwie zum Hinterlassen, ne? Und da ist es jetzt irgendwie nicht wichtig, hier selber irgendwie auf die Gegner loszugehen, oder? Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie das funktioniert. Weil ich kriege ja immer neue Klamotten, ne? Ich glaube nicht, die Sachen, die ich letztens in der drüber bekommen habe, ob ich die irgendwie für mich bekommen habe oder so die sind einfach weg gewesen ich bekomme ja mal neue sachen von daher weiß ich nicht was ich wer funktioniert er ist so komisch gemacht in dem spiel er ist aber ich bin allen hier tot als war auf ihn los geht's tötet ihn mein Versuch, ne? Was soll ich sonst mit dir machen gerade? Ja. Okay, so wie dazu. Oh mein Gott, Mortensia, du hast eine gute Trefferchance, ne? Ja, schon fast sagen, ich lasse chimera hier ne Die kümmert sich um alle. Da ist da oben. Na, ja. ja, soll ich da reingehen? Ach, das nähert das ist zu wenig mit ihr jedenfalls. Ach, denn also diese Trefferchancen hier. Ja, niemand trifft ja vernünftig. 30, 31 31... Ja, wenn ich dich fertig mache. Komm mal zu. 92%, Kollege Mann. Oh. Ich glaube, hier muss ich gleich tanzen. ich muss ja tanzen. ne? Ja, dieser... Na, war jetzt nicht so toll gerade. Okay, du musst hier hin. Ich habe genauso wenig wie mit Dings, ey. So, warte mal Man hm. hm. tanzt alles für die Charaktere, die irgendwie nicht treffen können. So, sie nimmt ja nicht so viel Schaden, ne? Doch. Ich mache den jetzt lang. Da muss gar nicht tanzen. Ja. Ich war im Bogenschützen, der kaputt Ja, ich glaube, wir müssen halt überleben. Okay. Oh, Dreck 30, aber du hast du hast du hast mehr Resistenz dazu angefasst. Äh, Verteidigung so und du machst 26 Schaden gegen 7, selbst wenn du doppeln würdest. ich muss ihn jetzt treffen okay. ja, auf uns geht's gut hier außer ja wir müssten eigentlich in sicherheit sein ja in diesem zug jedenfalls Wir warten nur nicht dass diese patienten weibern da sind wenn wir alles ruinieren so, jetzt bin ich mal gespannt was da mit tibera gleich passiert ja, Natürlich ich komme auch nicht los nicht so weit aber sie kommt jetzt auch auf uns los da gehen nach oben rechts ich gehe die weibern irgendwie auf die anderen heute hier los ich glaube mich nicht mit denen okay. Ach ja. ich kann schaden ich komme aber war ehrlich gesagt nicht so schlecht, weil wir ihn angelockt haben. Ha, sie hat ihre Links eingesetzt. Wenn wir es richtig machen würden, ne? Oh Gott, bitte kriegt mich nicht. Gott. wenn wir es richtig anstellen ne, dann könnten wir beide königin eigentlich erledigen doch ne? hm. ich hasse sie hier. Also hier ist auch nicht mehr so weit entfernt gerade ne? ist zwar viel zu nah dran sich gerade Okay kreist uns jetzt hier wahrscheinlich hier so ne so ihr habt Spezial ihr macht immer oh. eingefroren ehrlich schon näher gehen ne? nee. so Kommando man nur nach rechts bitte Sind alle nach rechts gerade ich würde am liebsten die gegner ja noch ein bisschen ausweichen Warte mal, ist sie jetzt in reichweite von ja warum hat sie so eine riesige reichweite Sie ist in Reichweite von Madeleine, ne? Oh ja. Was greift du mich dann an? Oh, sie ist sowas von tot. <lacht> äh, wer hat Eike? Meine Timere hat Ike, ne? Ich kann natürlich auch tanzen. Ich werde hier nicht rauskommen lebend thema ist einfach zu nah an uns ran. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist jetzt einfach auf die beiden los zu rushen. Nee. Nee, sie wird das halt nicht überleben, glaube ich. Du hast eine Donnerachs oder gehst mit Blitz auf uns los. Oh Gott, das weiß nicht gut. 34 mal 2 und sie hat eine resistenz von 24 selbst auf voll selbst auf vollen ap ist sie tot ich wünschte ich kann die kamera ganz drehen 1 2 aber hier ist noch feuer aber im nächsten Zug ist da weg 1 2 3 4 5 6 7 verdammt genau an dem punkt ehrlich Was ich machen könnte, ist, ich könnte sie... an ah, nee kann sie nicht. <lacht> sie muss ein Re reichweite von Gegnern sein, um einsetzen zu können. Ne? Lass mich mal den Zug hier neu machen. Ne? Ich muss natürlich sie als erst bewegen. <lacht> ich glaube, ich tue mich da irgendwie... Hm. Ich mich aber auch perfekt hier jetzt gerade eingekreist. Ey. Erst einmal. Mal die Reste ja kaputt. Okay, hier sind zwei Rüstungsleute, die krieg ich erledigt, ne? jetzt zum ganz töten folge so, so minimalen plan gerade Platt. Okay. Oh. oh was ist das denn? Oh. Das ist so wunderschön. ich kann entweder sie dahin packen damit sie von denen getroffen mit sogar gedoppelt. cool weil <lacht> ja, sie ist auch tot ich kann sie auch hier rein nutzen, ne? gut platziert. Ach man Wenn Ich da jetzt Rettung hätte, ne? Rettung wäre so gut gerade in diesem Moment. Ich kann versuchen, mit den dem abzuschließen abzuschießen. Halt mal den weg. man halt mal sehen, Sicherheit. die drachen sind ehrlich gesagt nerviger als als andere hier also war da machen wir auch Warum so. so, war dich platt nee? ich glaube das war das weiß was ich machen konnte nee? ja, die finde ich ein bisschen nerviger als Ivy. So, jetzt müssen wir uns ja rumnavigieren. Wenn ich Glück habe, geht Timera irgendwo anders hin. So, ich würde mal gerne einmal Stärkung einsetzen. Ne? Richtig, bestimmt jeden hier, ja, ne? Oh ja. Ich natürlich auch noch Ivy hier anlocken können, ne? Der Potentia wäre eigentlich perfekt gewesen dafür. So, warte ich doch das machen wir auch ne? donner axt 21 wo nicht so eine hohe Möchte ich hier ein packen oh, perfekt ne, ist er sein bald und ich das hier mache dann bringt da nichts glaube, das ist das Beste, was ich hier gerade machen kann. Ne? Da war ein kleiner Dialog mit Fogado. Ne? Haben wir timera schon mal aus dem Weg. Da dürfte eigentlich so funktionieren. Ne? lock mal so nach draußen. Ne? Jetzt wir mal so um Ivy kommen. Ich bezweifle, dass es so einfach sein wird, aber wir können es ja mal versuchen. Ne? Ja. Die allerdings, ne? wie soll ich das machen? Ich komme näher. Leute da alle weg. Hey, geht da? トルムオだというのに äh, mehr oh. noch mal karakierte gesagt so der nix an schaden solange es nicht verstärkt zu direkt rechts von mir kommen ne? Wie mache ich sie am Platz? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich muss die hier einsetzen. mich nur irgendwie sie erledigt kriegen ohne irgendwie drauf zu gehen natürlich haben die sich jetzt hier alle bewegt ich krieg so kotzen gerade das ist natürlich etwas merkwürdig jetzt hier ne? ich glaube ich muss ja eigentlich nicht festhalten ne? ich muss ja eigentlich nur Na, uh. ich muss ja noch einmal treffen ne Dass ja geschwächt wird nicht, dass ich sie festhalten muss. Ne? Muss nur dafür sorgen, dass sie irgendwie kaputt geht. Ja, ich wollte sie eigentlich von. Das ist ja eigentlich gar kein Schaden nehmen, ne? Ne. Ein Dialog. ja Magie-Tank. Natürlich reicht das nicht aus, Mann. das ist jetzt ein bisschen merkwürdig ne? Oh, 39 den schaden da gibt es jetzt nicht mal wie hast du mit 90 prozent daneben gehauen man hat gibt einfach nicht ja und du kaputt, die kaputt. Wie viel war das? 98 Prozent mit 90? Dann habt ihr dann so. ja, das wird jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig. <lacht> 30 Ja, liebst mit beiden ja reingehen, ne? Aber ich glaube, das wird nichts. Äh, 76. Du machst 36 Schaden. So oder so mit dir ne? hat kein Dialog zwischen den beiden. Da ist ein bisschen merkwürdig. dann aber immer noch nicht, ne? Oder? sich ich extra mein Dings ja dann. Ah nee, ich kann die einsetzen. Ne? Ja. So, du. Wir nimmst sieben Schaden. Du machst 15 Schaden, 15 Geschwindigkeit. Irgendwie ist sie schneller mit dieser Lanze. Okay, perfekt. Genau berechnet alles hier. Die Die Leute ja nicht von männlich und weiblich unterscheiden? Oh, okay, ist das die Haarfarbe? Rassistisch. Gummendasei. <täuspern> Wolltest 銀龍様の軽々しい心が傷され alles so wie geplant so hier allerdings ne? war wow, ich habe mich perfekt hier positioniert ne? sondern sie wird aber nicht fracken, Ne, diesem Ding hier. ja sie wird glaube ich gar nicht getroffen ne? so gut wie ja ich hoffe sie überlebt hat 12 23 sie wird nicht gedoppelt okay ja sie wird das überleben so und dann noch hier ist ja vielleicht ein schwer ausrüsten ne? Ja, du verstehst nicht, ich bin du. Hast <lacht> du wenn ich würde alle irgendwie so gechillt sind ne? und wir gerade auf leben und tod kämpfen mit der all den So, Irgendwie haben Wir haben ja hier überlebt gerade. So, das Magier, der macht sie sofort von Platt. auserreichbar nee ich bin gerade knapp aus der reichweite noch mal den ja da muss ich jetzt irgendwie schaffen auf Ivy loszugehen oh Gott, sie kommt jetzt mit ding zum ecke dann geht es so los. Okay. Ach also jetzt habe ich sie angelockt. Ich muss irgendwie auf sie losgehen. Außerhalb von ihren Drachen bewegt sehr gut. Jetzt nur so ein Langstrecken Ja, ne? so, Ich muss den Kampf jetzt in der nächsten Runde erledigen. Geht nicht anders. Ja, ein relativ schnelles Kapitel. Ja, relativ kurz Kapitel. Meine ich ja. Dann erlieren kann. Ne? kann auch effizient spielen, wenn ich will. Oh wow, Einschlag. Hey, was geht? Oh, null Schaden. So, aber besser egal, ne? Ich muss irgendwie jetzt auf die anderen losgehen, ja, Ivy und so. Ich nicht, dass ich irgendwie Gespräche irgendwie so freischalten kann, ja? Moment, aber... Ja. Ich glaube nicht, dass ich aus ihrer Reichweite rausgehen kann, ne? Ach, mal hier. Ach. Ach, mal hier. Da muss ich jetzt irgendwie reingehen, ne? Oh, du bist perfekt platziert gerade. Und nein, das meine ich nicht sarkastisch. Das meine ich ehrlich gesagt. So, ähm. als erstes muss ich treffen. Oh, sie kann nicht kontern, weil sie Gewitter ausgerüstet hat. Als auch im Reichweite sehr cool, okay. So cool, das müsste eigentlich klappen in dem Zug, was ich als erstes mache, ist eher so. muss aber auch treffen wenn nicht wer vielleicht ja meinen gesamten plan über den laufen oh, what? irgendwas sagt mir wer gewinnt das hier so muss ich nur einige Leute hier so platzieren? Äh, ich mal kurz den machen. So, hier soll ich hin. Ne? Eins, zwei. darauf geachtet aber sie hat irgendwie so sachen die irgendwie resistenz gegen dings sind ne? noch mal einige andere charaktere noch <lacht> alter na hat ein sehr also sie kann sie fertig machen wenn wir in dialog sehen で、逆立つ見にくい体によ。De Okay. So, und du machst sie glaube ich fertig ne oh, der kennt vom vogar aber so gut gerade ne? 9 HP müsst ihr noch abziehen. Nicht mal kurz. Ich will auch noch mal gern mit Sie mit ihr reden. Wer noch? sonst niemand, ne? Timera, nehme ich mal an, passiert nichts mit, ne? Ja. Na gut, dann machen wir. Aber so. Daniel von uns und tanzt es nie denn den den den den den den den den den den den den den den den den den den den nicht den den gar den den den den 824, so, die überlebt jetzt aber. Da, so, liebst du mich auch hier in dieser Welt? Wenn du dann am Leben bist. Ne, die Töne, die Töne den Dämonen Drachen anbeten, ne? Warum hat sie nochmal gesagt, sie steht auf mich? Oder nein, nicht damit. Und hat sollen den Dämonen Drachen angemietet. Sie kann, ich konnte, weil sie gewitter ausgerüstet hat. Bin so klasse, ja. Ne? So, was hat Ohne und Jas. Alter, ich kann sie von hier aus treffen. So, da dann kommt Ivy ja noch mal, ne? Habe ich genau die Unterhaltung bekommen, die ich äh geplant habe zu sehen, ne? finde ich gut, finde ich gut, wenn alles hier läuft gehabt, wie ich mir ausgedacht habe, ne? Na, ich habe aber noch alle Charakter, ne? zehn 10 kt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, wow, da war bisher, ich verstehe nicht, war das mit dem Spiel immer ja manchmal einige Kapitel sehen voll einfach aus, ne? sondern am Ende voll schwer. Das Kapitel sah unglaublich. dann finden äh. Das Kapitel sah unglaublich schwierig aus, aber war voll chillig anscheinend. So und dann nur ihr beiden. Ja. Guschie, hat ist denn da? Ich あああの愚かな es war ein überraschend chilliges kapitel außer jetzt kommt irgendwie noch was anderes nein okay cool acht züge das war glaube ich so war ja nicht anderthalb Stunden nur schön okay cool muss ja, muss man ja auch mal haben ne? wenn man ja nicht irgendwie auf erfahrungspunkte achten muss oder so macht dann ein また、もう <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Goku einfach so vorbei. Ah ja. besten sie gleich. Oder aus. auch so hmm das Stück des. Ja, ja, ja. ich ist So Mita, ich え、すごい。ヘル、久場。ついになんてことをヘル、nice. だから目を塞ぎなさいと言ったでしょ。<hums> <Okay. Eiskalt. hums> この世界になど興味はありません。ですが。様々 ah, <fair> <fair> <fair> <fair> <fair> <fair> 門将エル。 aber eine Verzerrte. Oh, komm schon. Und jetzt ist sie nicht mehr so eine böse Person. Das war so eine gute moralische das war so eine gute moralische herausforderung die man den spieler irgendwie vor dem man den spieler stellen konnte außer sie erfindet ja das jetzt ja alles der ich sie auch gar keine sie waren. waren. Äh, ich meine. der ja, ne, vielleicht ne aus. 知ら 見知っ あなたはこの世界の真竜様 das ist eine blöde Wendung, finde ich. Er hätte ein Spiel irgendwie voll vor so eine moralische Herausforderung irgendwie stellen können, was so Neil anbetrifft. Halt, ne? jetzt wird alles wieder natürlich so gedreht, dass sie wieder was Gutes getan hat. Ne? dass man hier nichts mehr vorwerfen kann und so ne? Und da macht es schon wieder ein bisschen langweilig ist <lacht> so が 私の知る誰よりジャ流の子である私たちを 生きてい して必ず Entschuldige, dass existiere. Weil wenn man mich 冷たく anpustet sterbe ich also für mich ist alles so gefährlich あ、姉さん 人前 意外と心例えば大切な人をさもう一度失っ es entspricht. Hi. Unschuldig. Doch wer? Ich bin es. <laughs> es. Das ist ja lohnenswert. Das ist ja その出し抜き殺せ。で。 Uh, also ja. der hat uns die ganze Zeit nur auf den Namen genommen. <lacht> Dieser Sack. <lacht> also ist er jetzt der Böse. Der, der dämonerbe Kapitel 5 wir spielen direkt weiter. Ich meine, das Kapitel war relativ kurz, von daher, so, was dagegen hätte ich ehrlich gesagt, nicht. Das ist von dir ja ich lasse auch direkt einer kennt die Wahrheit okay L-sama, bitte nicht しかし、 恋心ってのは繊細えだ、その、デフィニティブじゃ。 でも 子息として 待たありがとう。 Anatatin hat sich wie du dich Ah, ja was das angeht ich bin vielleicht tot also schon wieder also ja mal schauen wie dazu so abläuft ne? 誰 腕 Motte, 持って出て行ってしまっ ja hat er nicht einfach gesagt, wir haben die geklaut? Dann werden die auf uns losgegangen. Komm <lacht> Exactly as planned. All according to Kaku. So the Ich habe voll beseitigt geschoben werde. in jetzt hier? Jetzt bin ich euch mal mitglied der Hauptcharakter, Hey, was geht? Na? was geht? あなたは私の後ろにいる。ありがとう、姉さん。でも僕は守られるほど弱くないから、そうやって見下してくるところ本当に嫌いだった。ありがとう、 Ja, Was wir darüber gelaufen? Was hey, haben wir euch gesehen 敵つまり ずっと<笑> <分かった? 笑> そんな... 気 Oh, warte. Stimmt Rewiziki ja. Ist, auch, auch okay. okay. でき<笑> Okay. bin gespannt, wie das hier weitergeht, ehrlich gesagt. aber oh, da bin ich. Okay. 私ほう。 冷たい<笑> やってみないことには分かる。 あなたは孫ブルの後を継ぐと Ich will marschern den Sijuh 새. Wenn ich So langsam wird's interessant. interessant wenn ich ganz ehrlich sein kann hier. So, wie sieht dieses Kapitel aus? Kann ich überhaupt zurück? Ich glaube nicht, ich kann zurückgehen, oder? Okay, ich kann nicht zurück. Hm. So, ich kann aber Charakter auswählen. Da finde ich es aber schon jetzt ein bisschen gemein, ne? hier nicht zurückgehen kann ja also ich bin ja sozusagen gefangen bis ich hier irgendwie weiterkomme ich weiß nicht was ich davon halten soll gott die sachen sind da sowieso alle geskriptet, also meine ausrüstung und so von daher finde ich das schon ein bisschen gemein ja gerade, ich dazwischen irgendwie nichts machen kann. Äh, Beginnt Verrat an Schwester und dem Wermgott. Und zwar eine Genheit, die eine krippe die einer Kryptoszene zug. Aber habe ich das Spiel ausgetrickst, ey? Oh Gott! Oh, also hat ja, Drei Elixiere sehe ich gerade. zur so, Ahnung. Das heißt, sie bräuchte am besten jetzt hier Verteidigung, ne? Also Ike. weiß ja auch noch Leute. Dann haben wir Hortensia. Ilusias El Prinzessin ist einer andere Welt. Der Schock durch den Verlust ihres Vaters bracht ihren Willen. Name Fogado, ja. Und er hat schon wieder Dings, ja. Ach ja, der hat jetzt wieder alle Ringe, ne? Der Armreife. Sein das ist ein anderer welt ein überzeugender Hedonist, der sich lächelnd in die Schlacht stürzt. Okay. Sind meine charaktere alle da? So, ja, da muss ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? nicht zurück? ich kann nichts irgendwie ändern. jetzt aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen gemein. das heißt, ich bin ja gefangen, bis ich das Kapitel abgeschlossen habe. meine Ausrüstung im Embleme sind doch sowieso geskriptet. von daher macht das doch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt hier rausgehen kann oder nicht. da können sie mich auch direkt rauslassen. na ja gut. Ähm dann werde ich aber definitiv hier die Charaktere offscreen auswählen, ne? mich vorbereiten. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich kann ihm kaya geben, ne? Und Allah. ich kann ihm kaya geben, damit er Stäbe ausrüsten kann. Dann kann ich sie hochheilen, ne? Ja, aber wie... Ja, auch schon sehr unfaire Startposition, wenn man ehrlich sein darf hier. Wir sind natürlich noch Schatzdrohen, das heißt... Wie soll ich, bin schön da Ich merke jetzt erst, irgendwie so Wölfe, die irgendwie so Insektenzähne haben. 28 und er bricht mich auch jedes Mal, was aber nicht zu dem Dings wechsel was ich definitiv machen werde. Aber dann doppelt er mich, aber der doppelt mich so oder so nee tut er nicht? Ich bezweifle irgendwie, dass ich allein mit dem sein werde, die ganze Zeit. Ja gut, aber das war es dann für mich heute in dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich hier meine Charaktere rausgepickt haben, ne? Und eine Startposition überlegt haben und Strategie und all was Und dann sehen wir uns dann im nächsten Kapitel, wieder hier weiter ne? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Schlesikowski.